Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. Woo. Und ähm, unsere Tapire sind schwanger. Die kriegen bei Babys. Äh, und wir haben auch noch ganz viele neue Tiere im Park, die wir nachher äh, reinholen. Und da bauen wir Gehege. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass unsere Tapire, also wir haben unsere Tapier Dame ist schwanger. Tosi ist schwanger und sie kriegt äh, im November kriegt sie Nachwuchs. Da äh, bin ich schon extrem gespannt drauf. Und äh, ich glaube, das Essen gammelt hier ein bisschen, oder? Ja, das sieht, das sieht gut aus, das Essen. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, ich Taka das Essen sollte. Ja, die Qualität der letzten Mahlzeit war vielleicht auch nicht so toll. Hm. Naja, okay. Ähm, hoffen wir, mal dass alles gut geht und und äh, die Tapire äh, wunderbare Kinder-Babys zur Welt bringen. Ähm, oh Gott, was ist denn hier schon wieder los, ey? Hier staut es sich gerade schon wieder. Die Frage ist, warum? Also irgendwie manchmal stehen die Leute einfach so sinnlos in der Gegend rum und man fragt sich, was machen die denn da? Äh, und das ist glaube ich noch so ein Problem aus der Beta grundsätzlich. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, dass wir die so ein bisschen diesen Pult hier auflösen. Also die Menschen, die hier so rumstehen. Äh, die ich hier einfach ein bisschen hier wegschiebe. Okay. Gut, ähm... Stimmt, wir haben ja noch ein Faunenproblem. da war ja noch was. Und ich spiele natürlich auch offline noch ein bisschen. Was also ich jetzt nicht für die Let's Plays verwende, um einfach so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und ein bisschen... Ähm, ja, noch ein bisschen was zu lernen. Nochmal grundsätzlich. Äh, wir hätten jetzt aber keine gelagerten Tiere. Das ist schon mal gut. Das heißt, sie wurden irgendwie alle verkauft. Das passt. Ähm, und wir gucken jetzt mal, weil hier stehen immer noch welche rum. Die schieben wir auch mal ein bisschen zur Seite. Und die hier stehen auch noch rum. So. Damit die mal wieder ein bisschen in Bewegung kommen, die guten. Wir haben ein das Tier, das ist auch okay, soweit. Ähm und der wird hier erstmal behandelt. Zack, und damit ist er auch behandelt und wieder gesund und fit. Sehr gut. Ähm genau, also wir machen hier im Park wirklich, wirklich, wirklich langsam. Ähm wir machen im Moment einen Gewinn von 6000 ab 6.000 äh, pro Monat. Das kann sich auch mal wieder mal schwanken wegen Instandhaltung und so weiter und so fort. Schauen wir mal eben, was die Forschung macht. Ah, ja, haben wir was Hui. Wir haben, Ui. Wir haben äh, drei Gegenstände für die Tapire entdeckt. Und zwar ähm, besseres Futter und irgendwas zum Spielen, glaube ich, auch noch. Gucken wir mal eben. Hier mal ins Gehege rein, in den Filter, damit die Tapire auch was zum Spielen haben. Damit das kleine Baby-Tapir auch was kriegt. Wo sind sie denn? Tapir, Tapir, Tapir. Wo sind sie denn? Da, da, da, da, da, da. Warum sehe ich sie jetzt gerade nicht? Bin ich wahrscheinlich wieder vorbeigescrollt, ne? So kennt man mich. fand Nächster Mann drin, Mittelamerikanische. Ach da, Mittelamerikanische. Ja, so, gucken wir mal. Okay. Ähm, wir haben die Bälle, haben die? das Fass haben wir. Den Sprinkler haben wir auch, ich glaube da haben wir schon alles freigeschaltet gehabt. Den Pappkarton haben wir auch, ja. Sieht gut aus, das heißt wir müssen hier eigentlich erstmal gerade nichts mehr tun in diesem Wege. Ja. Ah, wir haben schon wieder einen, einen schwangeren V. Verdammt. Ähm, wir gucken mal, das ist ein Goldener hier. Ja, ist okay. Lebenserwartung nicht ganz so optimal. Äh, bei dem ist die Lebenserwartung auf 100%. Das heißt, ich packe jetzt mal den hier, packen wir jetzt mal ein hier. Zack, weg damit erstmal. Ähm, hier haben wir noch ein Männchen. 13,1. Ja, der, der wird auch mal weggepackt hier. Auch mal verschiffen, damit wir ein bisschen, äh, ein bisschen hier Ordnung reinkriegen. Der ist hier irgendwo. Oh, ja, der kommt auch weg. Zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt hier der hier? Ja, kann auch. Der wird auch mal eingepackt. Und, ähm... Die Gute hier ist schwanger. Der ist hier ausgewachsen. Den packen wir auch mal weg. Wir haben so viel Nachwuchs hier im Gehege, das heißt wir können halt locker äh, ein bisschen was wegpacken. Auch, ja, die, die, die Adult Population passt jetzt hier auch, das ist okay. Ja, hier haben wir noch Nachwuchs. Also, da kommt einiges an, an Nachwuchs nochmal jetzt, ähm, mit rein. Hier oben. Ja, Immun. Das ist eigentlich ein super V, wenn die Immunität nicht auf 0% wäre. Ähm, deswegen hat er auch nur, nur, eine, nur eine Bronze-Bewertung. Ähm, schade. Was oh, ist nicht also Es gibt jetzt. Ich habe eine Möglichkeit rausgefunden, Tiere. Ah, ich genau, noch was freigeschaltet. <lacht> nochmal zwei Gegenstände für den Tapir. Uh, das war jetzt... Mach oh mal ein Spielzeug. Moment. Gucken wir mal eben. Ah, hier die Reibetafel. Ja. kommen ihr lieben Tapiere, dann kriegt ihr so eine schöne Reibetafel jetzt hier nochmal ins Gehege. Einmal hier eine hin. Und, ähm, Dann auch vielleicht nochmal hier direkt am, am Gehege. Bei den Besuchern. Ja, wenn es hier irgendwo passen würde. Dann nehmen mal hier so auf. Zack. Gut, und genau, ich wollte euch zeigen, wie man Tiere relativ einfach loswerden kann. Ach Gott, jetzt haben wir schon in den Forschungsfreischall. Nochmal Tapire. Das waren die letzten beiden Wissenseinträge. Gucken wir mal die noch nochmal fixen, nochmal rein. Oh, warte mal, der Tapir kriegt halt Babys. hier kurz Pause. Ähm... Genau, Tapire zu kommunizieren. Tapire sind aufgrund ihrer abwechslungsreichen Ernährung und ihrer langen Strecken, die sie auf Futtersuche zurücklegen, ausgezeichnete Verteiler von Samen. Okay, interessant. Tapire sind großartige Schwimmer und verbringen den Großteil ihrer Zeit im Wasser. Wenn sie schwimmen, fungieren ihre Greifrüssel als Schnorchel. Gut, dass wir hier so ein bisschen was, äh, zum Schwimmen auch gebaut haben für die Tapire. Hm, da ist ja schon der Nachwuchs. Da ist der Baby-Tapir. Oh, guck mal, wie süß der ist. Der ja, ist das süß. Dafür machen wir gleich einen Screenshot, dass wir dann nicht das Vorschaubild. Haha, zack. Sehr gut. Ja, der Tapir-Nachwuchs ist da. Wir lassen natürlich mal die Zeit auch mal weiterlaufen, damit wir mal sehen, wie sich das Ganze... ...wie sehr bewegt. Und ähm... Größer 41%, Lebenserwartung 58%, Fruchtbarkeit 83%, Immunität 66% ist ganz okay. Da kann man auf jeden Fall... Äh, ...aufbauen dran. Und die beiden sind auch happy. Ja. Mutter und Kind hier äh, miteinander vereint. Und äh, wir sind auch jetzt live mit dabei, wenn er das erste Mal auf Erkundungstour geht. Hier. Zum ersten Mal das Gehege anschaut. Da zeigt er sich zum ersten Mal den Besuchern. Oh, wir sind beim Sprinkler. Ich hoffe, der Kleine fühlt sich wohl hier. Ja, fühlt sich wohl. Ja, erstmal ein bisschen was fressen hier, ne? Ja, da stehen die Leute natürlich auch Schlange. Und gucken auf jeden fall wunderschön ist hier schön animiert auch Und die mutter guckt natürlich auch dass das deine da ähm, keinen unsinn macht da wackelt so ein bisschen mit den ohren und hat jetzt schon einen dicken bauch Super. super. scheint äh, dass der zoo hier wirklich in ordnung ist ähm, Genau, die Qualität der letzten Mahlzeit werden vielleicht nicht so optimal. Naja, da arbeiten wir mal dran. Und hier ist, was ist denn hier los? Die wollen alle den Tapir sehen. Die wollen alle, dass da ein Tapir-Baby sehen. es ist hier auch noch Platz. Die können ja hinstellen, Jungs und Mädels. Da können die den Tapir auch sehen. Und ja, da wird fleißig gespendet. Äh, 2400 haben wir hier schon gemacht. Hier haben wir 3700. Hier haben wir 1200 gemacht. Also, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm... Wir haben die Forschung jetzt auch für unsere, für die Mandrill haben wir durch, für den V haben wir durch und auch für den Tapir haben wir durch. Und ähm, das heißt, wir können uns eigentlich schon die nächsten Tiere langsam mal holen. Äh, aber ich wollte euch immer noch mal zeigen, wie man Tiere los wird. Und zwar man geht hier in das im Zoo auf Tiere ähm, und dann gucken wir einfach mal. Und zwar sortieren wir den Ort und sehen, ah, hier sind welche im Handelszentrum. Also die hatten wir aussortiert. Und äh, hier können wir jetzt einfach sagen, freilassen. Dann lassen wir sie in die Natur frei, kriegen jetzt nur in Anführungszeichen ähm, vier Arterhaltungspunkte, aber wir lassen sie einfach los und ähm, schon sind sie weg, ohne dass man irgendwie umständlich und viel klicken muss. Das äh, funktioniert mit dem Auktionshaus leider nicht, aber zumindest können wir sie in die Natur ähm, freilassen. Und was macht unser so kleiner Babytapi hier? Der schwimmt. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, er geht nicht unter, ich hoffe, er trinkt nicht. Die Mutter ist auch nicht in der Nähe. Äh, ganz schön mutig, der Kleine. Ganz schön mutig. Du schaffst das, komm. Hier ja, noch ein kleines Stück. Raus aus dem Wasser. Oh. Ja, wunderbar. Ist ja auch rausgekommen. Ähm, die... Das Hauptproblem bei den Tapien ist jetzt wirklich, was heißt das War das ein Männchen oder ein Weibchen eigentlich? Gucken wir mal. Da ist ein Männchen. Das heißt, ähm, unser jetziges, aktuelles Männchen müsste dann wahrscheinlich aus dem Zoo raus. Ja, und ähm, weil der, unser, unser, Weib, unser Weibchen ist ja eigentlich ganz gut dabei. Vielleicht gibt es aber auch noch Nachwuchs äh, und wir machen noch ein zweites Gehege für die Tapire. Das kann man natürlich auch nochmal überlegen, weil sobald er hier ausgewachsen ist, der Kleine, äh, hat er auf jeden Fall ein Problem mit dem Vater hier. Das wird dann äh, ein bisschen Stress geben, vermute ich mal. Ähm, dieser Baum hier guckt ein bisschen raus. Das stört mich gerade. Die müssen wir aber ein bisschen woanders hin platzieren. Packen wir mal hier hin. So. Kommt der Tapi jetzt aus dem Wasser raus? Ja, sieht gut aus. Hat er geschafft? Das erste Bad äh, erfolgreich überstanden. Ähm, während hier die Mutter nochmal ein eine kleine Dusche nimmt. Schön über den Sprinkler rüber. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was wir für weitere Tiere noch in den Park uns reinholen. Dann schauen wir schauen uns erstmal auch nochmal die ähm, Technikerforschung an. Da können wir bei den Mitarbeitereinrichtungen... Wir haben ja schon die große Tierfliegerhütte, da haben wir ja schon freigeschaltet. Wir haben die Transportfahrgeschäfte da haben wir auch schon. Äh, wir könnten mal schauen, ähm, und zwar bei den Gehegen. Jetzt haben wir einen Techniker drauf, dass wir noch ein paar neue Gehege bekommen. Also neue Gehegearten auch. Damit äh, wir vielleicht auch mal das ein oder andere gefährliche Tier uns hier reinholen können. Was machen die Mandrill hier? Die sind aber auch noch gut drauf, soweit. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal eben. Ähm, ja, Lebensqualität. Vielleicht ein bisschen besseres Futter. Ja, ansonsten soll es aber passen. Die Population passt so langsam. Also auch das funktioniert wir hier eigentlich, hatten wir hier nicht noch hatten wir hier nicht noch Babys? Doch, hier. Da ist unser kleines Mandrillbaby baby War ja nicht ganz so gut. Aber naja. Es bringt uns eine sehr, sehr gute Bewertung in den Park rein. Und äh, somit auch neue Besucher und mehr Besucher. Ähm, und wir schauen uns mal, was für Tiere wir uns vielleicht noch mal holen können. Gut, natürlich vorwiegend nach Tieren, die ich vielleicht noch nicht hatte. Und äh, ich orientiere mich da auch ganz gerne vielleicht mal am Bargeldverzeichnis. Ähm. Hm, ja. So eine Reppen- oder rappen habe ich bisher noch nicht gehabt. Da könnten wir uns mal zwei Weibchen mal holen. Und ähm, gucken mal, ob wir da nochmal ein Männchen kriegen. Äh, wo haben wir denn die reppen Die rappenden antilopen Da, Rappenantilope. Noch ein Weibchen? Ja, komm. Ne, ich guck erstmal, wie viel... Was ist überhaupt hier die... Äh, wie viel wir uns davon holen können, ohne Probleme. Warmes, mm. warmes, ist, warm ist, warm ist Da. Äh, sind nicht gefährdet, hätte mich auch stark gewundert. Ähm, ein Männchen und bis zu zehn Weibchen. Dominantes Alpha Männchen, Familienhierarchie bei den Weibchen. Das ist doch okay. Ähm, sehr gut. Dann. Schauen wir, würde ich mal, ob wir noch ein Männchen finden. Da sagen wir... Hier ist es leider immer noch nicht alphabetisch sortiert. Das wäre natürlich schön. Aber irgendwann, irgendwann werde ich auch wissen, wo die einzelnen Tiere sind. So, und jetzt gucken wir mal. Boah, das ist halt... Die sind aber auch teuer, ey. Hier ist ein Männchen für, 60, äh, für 40. Hm. 300, ich glaube, es geht los, ey. 150, yeah. 25, hier. Ja. Oh, schon 14 Jahre alt. Nee, nee, nee, nee, ne. Nein, nein, nein. Hm, Männchen für 50, 2,6 Jahre alt. Ja. Ja. Ich so, ja, hier ist ein Silberner für 40. Nehmen wir den nochmal. Haben wir bekommen. Sehr gut. Ja, dann bauen wir mal ein Gehege für unsere äh, Antilopen. Und jetzt schaue ich gerade mal, wo wir das am besten hin platzieren. Wir haben ja hier ähm, haben wir die große Tierpflegerhütte. Das heißt, es würde eigentlich Sinn machen, wenn wir das Gehege hier in die Richtung so bauen. Und würde mich sagen, bauen wir es einfach mal erstmal. So, wir brauchen dazu Barrieren: äh, eine Glasbarriere. Die äh, schließen wir direkt hier an. Ähm, um, Machen wir fünf Meter Länge. So. Aus Glas das Ganze, bitte. So. Uh, und jetzt machen wir einfach eine normale Biegung. Mal so. Und dann gehen wir jetzt hier in der Winkelausrichtung weiter. Oder auch nicht. Das kriegen wir auch so hin. Wir müssen jetzt ein bisschen nach hinten ziehen. Ich denke mal, sollte ganz gut passen. So, 90 Grad und ähm eine Länge von 10 Metern. Oh, 10. Und... wow, wobei das ist halt echt nicht viel, ne? Immer ein bisschen so in die Richtung hier rüber. Und der Anschluss hier direkt. Ich denke mal, das sollte, das sollte von der Größe ja eigentlich passend sein dann. Ähm, und ich tippe mal darauf, dass die Lopen nicht unbedingt so ausbruchfreudig sind. Das heißt, wir können uns hier den gesamten Zaun markieren. Also den Glaszaun hier vorne an der Ecke. Äh, und jetzt hier einfach die Höhe. Einfach ein bisschen senken. Machen wir mal drei Meter. No, wobei, wir, wir gehen mal auf... Ich glaube, 1,50 ist zu wenig. Wir versuchen es mal auf drei Meter. Okay, drei Meter eins. Drei Meter eins. Und hier, wir jetzt schon letztens rausgefunden gehabt, wir können die Barriere wölben und da hatten wir gesagt, 20 und äh, 45. Nee, das sieht doof aus. 45 und 20 vielleicht. 45, 20. Ja, das passt. Äh, und hier nehme ich genauso. Barriere wölben. 45 und 20, der Endwinkel. Dann brauchen wir natürlich noch einen Eingang, also einen Gehegeeingang. Den platzieren wir hier hin und wir brauchen noch Wege für den Mitarbeiterweg hier und dann sollte das nämlich auch soweit passen. Ähm so, dann würde ich sagen, packen wir die Antilopen mal rein und schauen, was sie brauchen. So. Erstmal die Mädels rein. Zack, und ähm, dann bringen wir natürlich auch nochmal den Bock mit rein. Der auf den Namen Pumba hört. So, und da werden sie auch schon äh, reintransportiert. Dann schauen wir gleich mal was wir im Gehege noch machen können, damit es ein bisschen hübsch aussieht. So, wupp. Und schon ist die erste rappen an die Lupe. Da. Yay. So. Pausieren wir das ganz... Jo, oh, da krieg ich gerade gleich eine Kiste auf den Kopf, ne? So. Da können wir doch einen schönen Screenshot von machen, auch noch. Wupp. Das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht wir einen zweiten, auch nochmal sicherheitshalber. So. Ähm. Und jetzt schauen wir mal was die gute rappel antilope hier sagt also ähm, fläche reicht vollkommen aus äh, die brauchen definitiv mehr kurzes gras wer hat es geglaubt also irgendwie brauchen alle tiere kurzes gras ähm So, das sieht gut aus jetzt brauchen wir noch ähm, ein wenig erde ja, so langsam nimmt unser Zoo wirklich äh, Fahrt auf und die äh, Rappenantilopen äh, sind da. Woo! Und äh, ich, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Das wird, das wird großartig. Also es macht echt Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da. Schreibt gerne in die Meinung äh, in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, eure Metalaser.